da hinten Find. ich habe keine waffe ich bin er ist so low was geht ich habe keine waffe alter ja, du kannst ihn doch hauen das macht 30 schaden also Ein haben einweg haben an! ich fand sau den tag ich habe einen gegner ausgeschaltet Ah, schade. Ich habe ihn den Tag versaut. Meine Fresse. Ja, exakt so sah meine erste Runde Apex Legends in diesem Jahr aus. Ich wurde mehr oder weniger überredet, äh, jetzt einmal mitzuspielen und ich habe ja meinen Spaß an Apex Legends gefunden. Ab dem nächsten Video wird es wahrscheinlich auch eine neue Videoqualität geben, da ich mir ein neues Headset bestellt habe. Und wenn das gut ist, dann werde ich das auch sofort nutzen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich grad, ich nicht spielen soll. kann Wirf ein, ein Gerät, das Schaden verursacht. Oh, ich hab einen Schwank. epischen Skin. Ich hab einen legendären daraus gezogen. Jetzt muss ich mir den Charakter aber kaufen. Noch was anders. Welchen? Einen epischen Waffenskin. Für die Longbow. Okay. Zwei nur. Was? Ein, ein epischer Skin für den mit den ganzen Spiegeln an der Hand. Warte, wie hieß der? Mirage. Und für die Sentinel. Aber kannst du die auch von anders aufmachen? Noch nie dann ist. Herstellungsmetalle. Yay. 200. Wie viel hast du jetzt noch? Ich glaube noch zwei oder drei Stück. Noch nie dann ist. <lacht> Äh, hast du Ja. ja. Waff Ein Waffentalisman. Ach, wow. Das ist so scheiße, ne? Und dann jeder. Mm -mm. Nicht, wenn ich da bin, die haben alle Angst vor mir. Ja, weil du so. Weil du. H H History, musst du so verstehen, oh. History macht einfach zu krass so Erbsenkost. Das denken, denken sie, sie werden dann auch zu Vegetarier ich habe ein abgeschossen. Oh, die haben gute Sachen immer. Das war aber früher der Drache, oder nicht? Ja, gute Sache. Oh, trisor Ich habe einen schlüssel erhalten. Euer oh, ja, unten. Gibt's sie falsch Ja. Nein. Geh nach. Da. Der Snow. Der Der muss meine aufladen. Ja, äh, leichte. Gerochen. Leichte. Leichte, Moni. Kommen. Seine Mälte, den auch kommen. Ja, Hab ihn. Ist mein M gerade los? Ja, ist... Ich... Komm, gleich zum Mund, bitte. Ich hab nichts abgedrungen. Hilfe, Hilfe, haben sie. Hab ihn. Ich bin halt so low an 27 Schüsse mit, mit der Schrotze. 26 mit der... MP? Ich kann dir für die MP kann ich dir Schüsse geben. Ja, passt schon. Ich bin halt H4 Spieler, passt schon. Also. Ich liebe das, ich liebe das H4. Das ist, ich fühle es richtig. Diese Runde ist. Drin. Ab einem. Hab an. Ich habe mich kurz. Ah, ich liege. Links rum, weiter, Leiter links rum. An den Slot links. schön links. Schön. Um mich, um mich. Oh, mich. wieder. ich wieder. noch einen am Leben. Was einhaut jetzt? Die los. Hab einen. Treppen. Auf dem Dach sein, ne? Halt ihn hin, halt ihn, nicht, ich muss mich heilen. Kommt schon einer noch, oder? Nee. Ja. Nice! Nice, vierte Runde, vierte Runde. Ja, das ist eben in dem Game, ist so geil. <lacht> ja. Jonas, du noch am Anfang der Runde? Ja, schau mir <lacht> selbst also, nicht. Einer tot. Ab ihn. Aua, Aua, Hilfe. Ganz ruhig. An Hits, Steeprack. Ab ihn. Zwei Hits, Alter. Ah, <lacht> oh, oh. oh, lol, die, die Schrotz habe ich bei euch noch nie gespielt, ne? Wie ähm... Wieder durchgehen. Räume? Ja, letzt drauf. Wo bist du? Ähm. Ähm. Stimme. Da kommt ein Kehrpaket. Wohin? Äh. Lass da hin. Hab einen gehittet. Ich habe einen Gegner erledigt. Gute Arbeit. Ab dem Mirage. Oder Mirage oder so. Also. Er rennt raus aus der Zone. Hat einen weiteren mit. Mach dann. Er ist low. Er hat von mir hat schon zwei Hits gekommen. Nice. Das war jetzt um ein komischer Kampf. Oh, <lacht> Ihr seid die Apex Champions. Wissen wir. <lacht> Digga, zweite Runde. Geht so. Oh nein, ich hab's, ich ein Seil gehört. RIP. Tschüss, History. Gute Mates werden jetzt hingerannt zu ihm. Wir so bye! Oh. Wir machen schon Kef und coffin dance Digga. Oh, die haben mein Via belebt. Okay, wir sollten kommen. Hey, Auch bin... nur ganz langsam. Ja. Ich bin ja eingeküstet. <lacht> <lacht> das sind die Champions? Ähm. Oh nee, oder? Oh nee, oder? Oh, nee, oder? Gut, ich hab' eine Maus im Bildschirm. Das ist gerade sehr, sehr unangenehm. Sie ist weg! Nein, ah, ich hab' die Maus wieder wieder. Ich ah. werde beschossen, da ist wohl jemand lebensmüde. Nicht pusht man nicht, verstanden? Ich habe drei phoenix nichts jetzt. Mich ist halt anders gut. Baue einen Tunnel. Ich fahre auf sie. Ja. Das schafft er nicht mehr. Okay, ja, jetzt brauche ich auch ein phoenix Immer Mal einen Luftangriff auf ein Haus, Alter. Das ist auch nicht der so Hitze. Okay, ihn hat's allerdings erwischt. Ein funktioniert so, ich sag nichts. Ich mache jetzt einen richtigen 500.000 EG. Da, da habe ich, hab ich so gedacht. Ja, Jonas, bei dir geht das Ding, ja, ja noch nicht. Sure Nein! Ich bin runtergefallen! No, nein. Oh. Hier erwartet mich niemand. Ja Mann, ich hatte mit dem Scharfschützenschaft kaputt. Ein weiter Weg zum Ring. Gute Idee. Ja, das ist eine bessere Idee als nicht zu haben. Halt <lacht> die Glocke. Ich dein Okay. <lacht> Okay, das finde ich in nice. Dein. <lacht> okay. Ich hasse meinen Charakter jetzt schon, danke. Moin. <lacht> oh, warte, ich schaff das, ich schaff das. Oh, Swag, Alter. Ja, bereit? So. Mhm, ja. <lacht> das war ein Double Kick. Drei, 2... Eins, go! zwei, zwei, eins. Oha, ich das war weiter. Warte muss das? Steps. Step über uns. Okay. Scanne den Bereich. Aber pass auf. Ja, mich Reis. halt gar nicht mitbekommen. Das, das ist ein Spot, den kann man nur als Kino nutzen. Da hinten sehe ich den spannenden Kampf. Oh, oh, oha, oha. Alter. oh, ha, Alter. Junge, was benutzen die? Da fliegt ja gefühlt Blut oder so, oder was ist das? Oh, da kommt noch, da kommen noch welche dazu. Was ist das? Oha oh, Und schießen die halt, hab Angst Oh da hinten, da hinten da ist noch ist quer, einer Warte, Haben zu, wie da unten noch einer? Ja, ich, ich seh's Einer kommt, einer kommt, einer kommt Ich die Tür ab, Eamon Ah, Felix tritt Zeig mich Durch beide Fenster bei mir Bei mir auch Ja Gegner, genau hier. Oh, bitte komm ausgeschaltet. Oh. Ich glaube, ich keine die gute Nachricht mitteilen, keine Gegner gesichtet zu haben. Wie? Oh! oh. Ich rutsche halt in die rein. Oh nein, die breiter. Ich hasse diesen Charakter. Rennen! komme! Rette mich, ich glaube mich kurz retten. Durch den Katapult. Da oben sind die ein Gebenreiter, ein paar Damage. Halt. Alter, bei mir! <lacht> <lacht> ich helfe dir. Danke. Gib ihm die Finisher, gib ihm die Finisher, gib ihm die Finisher, ich <lacht> deck dich. Ich hoffe, du erwartest keinen Dank. <lacht> Warte, mach, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ich bin am Boden. Ja. Das war's, mir Wert. Lass mal auf den Kran, lass mal auf den Kran rauf Ich brauche mehr Kills, was ist das geht? Ich hab keine Ahnung Ja, aber man kann nicht länger als 30 Sekunden sein, wenn man nur runtergeschmissen. Oh. Äh. Ähm. Ähm. Schau, dass du nicht runterfällst Halt die Klopfe.